Wer freigebig ist, der wird gesegnet, denn er gibt den Arm von seinem Brot. Es ist schön und gut, wenn wir mit Arm unser Brot teilen und ihnen finanzielle Unterstützung geben. Aber für uns Kinder Gottes ist unser Brot Jesus, das Wort Gottes. Das sollten wir genauso freigebig teilen. Mir ging es oft so, Sonntags nach dem Gottesdienst haben die anderen angefangen bei Autos, Sport, Politik und sonst was zu reden und fast wie über Gott und es hat mich echt müde gemacht. Vielleicht geht es dir genauso und da möchte ich dich ermutigen einfach anzufangen jemandem zu erzählen, was du so mit Gott erlebt hast, auch wenn es so was Kleines war, eine kleine Ermutigung. Bibelfers, der dich ermutigt hat oder angesprochen hat. Es kann was Aktuelles sein und auch was aus der Vergangenheit, irgendwas. Aber das wird das Gespräch beleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Teil liegt ein Segen. Wenn du ein Segen für andere Kinder Gottes sein möchtest, dann fang doch an, mit anderen Kindern Gottes das zu teilen, was du von Gott geschenkt bekommen hast. Es muss gar nicht viel sein. Manchmal ist das Kleine viel wichtiger und entscheidender, als wir denken. Und gerade Worte besitzen eine große Macht. Ich meine, Gott hat alles durch sein Wort erschaffen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. Genauso kannst auch du mit deinen Worten jemand anderes in eine bessere Richtung lenken. Du kannst die Welt von jemandem dadurch zum Erleuchten oder zum Erdunkeln bringen. Deine Worte haben Macht. Noch was mehr Einfluss, als du dir vorstellen kannst. Jesus hat nicht ohne Grund Folgendes gesagt: Ich sage euch, am Tag des Gerichts müsst ihr euch für jedes böse Wort, das ihr gesagt habt, verantworten. Und Jesus will in Matthäus 5, Vers 22 noch konkreter. Ich aber sage euch: Jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird im Gericht verfallen sein. Er aber zu seinem Bruder sagt, Raka, Nichtsnutz oder Hohlkopf, der wird im hohen Rat verfallen sein. Er aber sagt, du nah, der wird mit dem höllischen Feuer verfallen sein. Ja, so ernst nimmt Jesus die Dinge. Und sollten wir auch sollten die Dinge nicht einfach so leichtfertig sein. Auch wenn etwas im Spaß gemeint ist oder nicht ernsthaft gemeint ist. Es geht von Herz zu Herz. Gerade wenn jemand etwas öfters hört, dann bleibt es hängen und prägt einen Menschen. Genauso war es bei mir damals, als immer wieder gesagt wurde, dass ich hässlich bin oder dumm. hat sich verfestigt in mir. Und ich bin es nicht geworden, auch wenn ich wusste irgendwann, dass es nicht stimmt. Erst Gott hat mich davon befreit. Pass auf deine Worte auf. Denke meines gemein. ganz egal, wie es gemeint ist. Wenn es dir doch mal passiert ist, oder passiert, dass du so was Schlechtes sagst, oder wenn du hörst, wie das jemand anderes macht, Fände ich es großartig, wenn du danach zu der Person hingehst und es richtig stellst, sagst, hey, hör mal, du bist gar nicht dumm, du bist gar nicht hässlich. Ich glaube, das wird viel ausmachen. Und Gott wird es bestimmt auch gefallen.